Ich möchte mal kurz einen Überblick geben über die Möglichkeiten, äh, in Plon äh, Seaming zu machen. Ähm, das geht, äh, unterscheidet sich äh, von vielen Systemen äh, dadurch, dass äh, wir auf der einen Seite ein komplett statisches äh, Mockup haben, was nichts mit dem CMS zu tun hat, auf der anderen Seite haben wir das äh, CMS und äh, ein Template-Designer oder auch ein Grafiker kann jetzt hinkommen und kann äh, mit einem Regelwerk sagen, jetzt möchte ich mal das komple die komplett losgelösten Teile äh, voneinander miteinander verbinden und äh, das sieht im, im Grunde so aus, dass, äh, wo war es wir haben halt einen eingebauten Editor, das kann man aber auch ohne Editor im File-System machen, so wie man als Entwickler baut. Und wir haben hier solche Regelwerke, die letztendlich sagen, aus dem Content, was in dem Fall das Plon ist, ähm, möchte ich in das Seam was übertragen. Und äh, ich verwende Style -Sheet IDs oder Style -Sheet Klassen halt im Baum. Jeder, der CSS irgendwie äh, anwenden kann, versteht das. Ähm, und kann halt sagen, okay, die Überschrift mit der, mit der ID, die möchte ich jetzt gerne mal haben. Und äh, das Ganze kann man äh, auch interaktiv machen. Das heißt, äh, man hat halt ein Splitscreen. Man kann sagen, okay, ich möchte in dem äh, Mockup diese äh, URL nehmen und äh, beziehungsweise die Überschrift und in dem äh, Content-Management-System ist das das Element und dann baut er mir die Regel zusammen ja und äh, wenn ich das mache fügt er die ein und dann tauscht er quasi äh, live äh, die Sachen aus ähm, können das hier einfach mal machen mit dem Content Ja, wir haben jetzt hier überall in den Bereichen ganz normal den Plon Content. Ähm, wir zeigen das gleich jetzt nochmal. mal Huch. Bisschen viel. Ähm, ich kann auch gleich nochmal eine Besonderheit zeigen. Wir können nicht nur äh, das Team mit dem äh, mit dem Content Management verbinden und diese ganzen Elemente quasi ineinander greifen lassen, sondern ich kann sogar externe Anwendungen anzapfen und kann Inhalte mir daraus greifen, die ich auch in mein Team reinbringe, sodass ich zwei Systeme nahtlos ineinander verbinden kann. Das heißt, sowas wie iFrames brauche ich an der Stelle nicht mehr und das, was ich mir reingezogen habe, kann ich teilweise sogar oder kann ich komplett modifizieren vom Markup aus einer Definitionsliste, eine, eine äh, normale unsortierte Liste machen, ist äh, für, für äh, CSS-Frameworks wie äh, Twitter Bootstrap und so weiter sinnvoll an manchen Stellen ähm, und ich kann halt wirklich komplett die Anwendung, die ich eventuell auch gar nicht selber modifizieren könnte, äh, den HTML-Content kann ich mir einbinden und kann es nahtlos integrieren ein CRM-System, ein Ticketsystem, irgendwelche Systeme, die einfach webbasiert sind, Inhalte reinschieben und kann meine Style Sheets und Änderungen darauf anwenden. Und das sieht genauso aus, als wenn es in dem System äh, nativ drin ist. Ähm, ich zeige das einfach mal ganz schnell. Und zwar äh, kann ich jetzt hier noch eine externe äh, Seite angeben. Und äh, das war jetzt, was nehmen wir da am besten? Nehmen wir mal wieder die Redaxo-Jungs. Ich klaue klau mir jetzt einfach die Inhalte von der, von der Startseite, von der äh, Demo-Seite von, der, von den Redaxo-Leuten. Ähm, da ist quasi. Ähm, irgendwie passt das hier gerade mit der Reaktion nicht. Ähm, da ist der Content quasi mit, dem, äh, mit der ID Left quasi erreichbar. Ähm, auf Steam-Seite ändert sich bei mir nichts, weil der Einsprungpunkt, wo ich den Inhalt hinschmeißen möchte, der ist nach wie vor gleich. Ähm, das heißt, ich mache jetzt einfach mal das und sage, ich möchte das Ganze ansehen. Und wie ich sehe, ich habe jetzt hier den Inhalt von der Redaxo-Seite mir live reingezogen. Wenn die Jungs das ändern, ist es sofort bei mir live drin. Ich könnte jetzt auch Spiegel Online reinziehen, nur die Internetverbindung äh, ist hier ein bisschen, äh, bisschen langsam. Das äh, muss natürlich im Hintergrund geladen werden. Ich kann mit Hilfe von XSLT-Anweisungen oder halt auch den Diaso-Anweisungen, wie gesagt, das Ganze modifizieren, das Markup ändern und halt sehr flexibel das komplett raufmachen. Das Schöne ist, dieses Regelwerk, was ich, was ich hier habe, das kann ich zu 90% oder über 90% immer wieder verwenden, ohne dass ich da überhaupt was machen muss. Das heißt, so 10% oder weniger, ähm, je nachdem wie doll äh, die, die äh, Zielsysteme sich dann unterscheiden, wie doll sich das Layout unterscheidet, ähm, kann ich halt einfach Copy-Paste drüber nehmen und kann dann nur noch die paar Eigenheiten äh, rausziehen und äh, kann halt so die ganzen Sachen halt schön reinmachen. Ich kann, wenn ich hier die, äh, die Sachen online editiert habe, äh, kann ich das Ganze als, äh, als äh, File dann auch exportieren ja, ich habe hier so verschiedene Themes halt quasi drin, kann dann halt das Ganze auch downloaden als ZIP-File. Ähm, das ZIP-File enthält letztendlich die statischen Daten, die ich vorher auch da liegen hatte, plus mein Regelwerk und das war's. Ja. Ähm, kurz noch eingegangen äh, auf das Thema äh, Barrierefreiheit. Ähm, das wird jetzt, Moment, ich muss kurz die Änderung rückgängig machen, sonst würde es nicht funktionieren. Ähm, ich jetzt quasi den Inhalt hier klaue, die Anweisung müsste, wenn sie äh, etwas äh, besser wäre, noch etwas ausformuliert werden, um, um nicht auf jeder Seite Redaxo-Content äh, zu sehen. Das möchte man natürlich an der Stelle nicht. Ähm, ich könnte genauso einen Punkt hier anlegen ähm, und dann halt abhängig von dem Pfad, der oben in der URL ist, halt sagen, wenn der Pfad Redaxo ist, dann bitte von hier ziehen und ansonsten bei den anderen Sachen nicht. Ähm, und was ich hier zeigen wollte, ist, äh, wir haben halt... Barrierefreiheit bei dem was ist das Caching hier jetzt, ganz toll, ähm, wir haben halt standardmäßig so ein paar Sachen drin, das heißt so Schriftvergrößerung und so weiter äh, hat man hier drinnen. Das funktioniert natürlich bei dem Demo-Ding hier nicht. Es gibt Tastenkürzel, die halt auf die wichtigsten Punkte springen. Das ist gerade für Leute, die entweder mit großen mit großen Vergrößerungen arbeiten müssen, sich natürlich schlecht orientieren können. Die können dann schnell auf die Navigation springen. Diese Sachen sind im Standard-Layout immer drin. Und können auch einfach mal das Team ausschalten. Deactivate, Startseite dann sollte das auch funktionieren hier. Ähm, und diese, diese Tastenkombination, das hängt ein bisschen vom Browser ab, äh, mit welchen Dingen man dahin springt Genau, Alt 1, bin ich jetzt auf die Startseite gesprungen. Ähm, die Sachen hat man halt standardmäßig drinne und äh, wie unten auch im, im, im Footer zu sehen, äh, ist das Ganze halt, oder beziehungsweise hier drinne, ist das Ganze halt äh, nach, äh, nach diesem WAC-Standard, quasi äh, WAC AG-Standard abgenommen. Wer letztendlich... Äh, tiefergreifende Zertifizierung haben will, muss sowieso mit einem mit entsprechenden äh, Team, also in Deutschland gibt es da äh, die Behörden zu, muss dann halt durchgehen. Wenn ich jetzt das Layout, natürlich dieses Mockup, wenn das äh, Sachen macht, die halt nicht konfor äh, konform gehen vom Designer her, äh, dann kann ich das natürlich zerstören. Ähm, das muss man halt beachten. Also das gilt es immer, egal welches System man verwendet an der Stelle, ähm, das Layout muss halt einfach auch barrierefrei sein. Man hat hier erstmal eine gute Basis, ähm, wenn man das System ohne große Änderungen äh, verwendet, hat man es out of the box drin. Wenn man äh, Layout macht, muss man berücksichtigen, dass man die Sachen, die da sind, nicht kaputt macht und äh, so weiter. Äh, kurz Thema noch, ja, Social Media, Facebook und so weiter. Äh, für Plon gibt es auch über 1000 äh, Extensions. Äh, es gibt ein paar Extensions, mit denen man halt auf Facebook, Graph, API und so weiter zugreifen kann. Das ist für die Eingefleischteren dann, die dann äh, wirklich auf Inhalte und auch auf Austausch aus sind. Ähm, es gibt einfache Extensions, äh, die mir einfach ähm, die... Ja, sowas wie ähm, einfach diese Like-Buttons und, und so weiter oder einfach die Share-Buttons äh, integrieren. Die kann ich einfach aktivieren, wenn die dann da sind. Hier ist zum Beispiel was drin. Und äh, kann die dann einfach nutzen. Da muss man sich ein bisschen angucken, äh, inwiefern man äh, die Sachen verwenden will. Ich sehe jetzt gerade nicht, wo es sein soll, aber ich glaube, ich habe hier irgendwie ein Caching-Problem. Ähm Letzte sind halt letztendlich einfach ein paar Buttons, die man, die man einblendet und wo man halt letztendlich dann die Sachen verteilt. Also meistens ist das auch das, was ich machen möchte, weil wenn ich zu Twitter was rüberschiebe, muss ich die Texte sowieso anpassen und muss halt da ein bisschen, ja, kann meine Nachrichten, die ich im System angelegt habe, damit halt schnell anteasern und an die Leute verteilen. Ja, das war es eigentlich schon. Äh, Im Detail kann ich da sehr viel zu zeigen zu, äh, zu diesen ganzen Seaming-Geschichten. Sie haben gesehen, es ist sehr flexibel, sehr mächtig und äh, führt dazu, dass man äh, ohne Kenntnisse von einem System ähm, am Ende mit einem schicken Design äh, letztendlich landen kann. Ob das responsive ist oder nicht responsive, das liegt ganz äh, daran, was man für Vorlagen verwendet. Man kann da genauso mit Twitter, Bootstrap und den ganzen Sachen arbeiten. Ähm, man hat da halt also die völlige Freiheit letztendlich. Und der Designer braucht, wie gesagt, keine Kenntnisse über das System, was äh, häufig ein Vorteil ist.